Rio 2016 ist nun endgültig vorbei. Die letzten Sportler sind in ihre Heimatländer zurückgekehrt. Für Österreich bedeutet das, am 20. September sind unsere Paralympioniken nach Hause gekommen. Und im Gepäck hatten sie neun Medaillen. Ich gratuliere an dieser Stelle sehr, sehr herzlich. Auch unsere Olympioniken, also unsere nichtbehinderten Sportler, sind mit einer Medaille im Gepäck nach Hause gekommen. Auch ihnen Gratulation! Na, Wache, TV. Österreich hat somit bei diesen olympischen Spielen 10 Medaillen gewonnen. Was wirklich sehr beeindruckend ist. Trotzdem, wenn man die mediale Berichterstattung ansieht, dann hat man das Gefühl, dass Österreich eine Medaille gewonnen hat. Denn die Paralympischen Spiele sind medial nicht annähernd so präsent wie die olympischen Spiele. Ich weiß nicht genau warum, aber am deutlichsten wurde es zum Beispiel 2012 in London. Da hat Österreich 13 Medaillen gemacht. Gut, die Paraolympioniken haben 13 Medaillen gemacht. Die Olympioniken, die nicht behinderten Sportler, haben keine Medaille gemacht. Und darüber wurde unendlich viel geschrieben, diskutiert in Zeitungen rauf und runter geschrieben, Fernsehen, und alle haben sich darüber das Maul zerrissen. Über die 13 Medaillen, die Österreich eigentlich trotzdem gewonnen hat, wurde nicht viel diskutiert. Weil es Behindertensport ist. Was ist denn das schon? Ich habe 2012 schon eine Tabelle erstellt, auf meinem Blog, in der ich gegenüberstelle die Medaillen der Olympischen Spiele und der Paralympischen Spiele der letzten 40 Jahre. Da sieht man eindeutig, dass unsere Paralympischen Sportler immer um einiges erfolgreicher waren, als unsere nichtbehinderten Sportler. 1976 hat Österreich 50 Medaillen bei den Paralympics gewonnen und eine bei den Olympischen Spielen. Die Tabelle zeigt aber auch, dass unsere Paralympiniken Immer weniger Medaillen gewonnen haben. Über die Jahre. Nun, die Tabelle ist beeindruckend und man darf sie aber nicht einfach unkommentiert oder unreflexiert ansehen. Denn, Fakt ist auch, unsere Olympioniken, das heißt die nicht behinderten Sportler, haben es einfach viel, viel schwerer. Muss man einfach sagen. Denn Olympia gibt es seit Ewigkeiten. Und viele, viele, viele Länder schicken ihre Sportler zu diesem Bewerb. Das heißt, die Konkurrenz ist viel höher. Und viele mehr Länder haben großartige Trainingsbedingungen für ihre Sportler. Dadurch ist einfach viel schwieriger für nichtbehinderte Sportler Erfolge zu erzielen und Medaillen zu gewinnen. Weil einfach die Konkurrenz zu groß ist. Die Paralympics, die gibt es noch nicht so lange, und die Konkurrenz ist noch nicht so groß, beziehungsweise ist gerade erst im Wachsen. Immer mehr Länder schicken behinderte Sportler zu den Paralympics, immer mehr Länder bieten die Möglichkeit für behinderte Menschen, Sport auf Leistungsniveau, auf Hochleistungsniveau zu betreiben. Darum wird es auch, und das sieht man an diesem immer weiter sinkenden Medaillenspiegel, dass die Konkurrenz immer größer wird und auch für unsere behinderten Sportler wird es immer schwieriger, erfolgreich zu sein. Nichtsdestotrotz sind sie immer noch um einiges erfolgreicher als ihre nicht Kollegen. Ich glaube, in den nächsten 10 Jahren wird sich das wahrscheinlich angleichen. Und da beginnt es jetzt interessant zu werden, denn. Es wird ja schon lautstark diskutiert. Oh, was rennt falsch bei uns in Österreich mit der Sportförderung? Warum sind unsere nicht-behinderten Sportler so wenig erfolgreich? Und da, ah, falsche Förderung, bla bla bla. Ich kenne mich damit zu wenig aus. Ich will da auch gar nicht meinen Senf groß reingeben. Denn es gibt klügere Menschen, sportlichere Menschen, die sich damit beschäftigen. Und hoffentlich eine Lösung finden. Ich möchte hier nur einen Denkansatz bringen. Und zwar, warum beginnen wir nicht einfach den Sport zu fördern? Und nicht Behinderte oder Nichtbehinderte. Einfach, wir sollen, Österreich soll beginnen, als Land den österreichischen Sport zu fördern. Und jeder Mensch soll, der sportlich begabt ist und Leistungssport betreiben will, die gleichen Chancen bekommen, die gleichen Trainingsmöglichkeiten, die gleiche Unterstützung. Denn ich glaube, nur dann kann Österreich als Sportnation auch im Sommer wieder an Größe gewinnen. Und es ist ein großer Schritt für Inklusion und Integration von behinderten und nicht behinderten Menschen. Wenn ihr auch der Meinung seid, dass eine Sportförderung unabhängig von Behinderung eine gute Sache ist, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, und schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Und mir bleibt noch zu sagen, ich freue mich auf die nächsten Olympischen Spiele, und Paralympischen Spiele. Bis dahin, Baba.